Ich glaube, dass den Leuten nach Snowden äh, bewusst geworden ist, dass alles, was sie irgendwie in der Öffentlichkeit sagen, dass es gespeichert wird und wieder abrufbar ist und ihnen wieder zuordnenbar ist. Das kann das Problem äh, geben, dass die Menschen vorsichtiger sind mit dem, was sie sagen und das vielleicht nicht mehr in der Öffentlichkeit machen, sondern hinter vorgehaltener Hand. Und das finde ich sehr problematisch.